Es gibt eindeutig, glaube ich, mehr schlechte als gute Filme und was die schlechten Filme definiert, ist ein bisschen so, dass ich voraus sind. Man, man weiß irgendwie schon das Ende. Man, man kennt das Ende schon, anhand des Titels erkennt man, wie es ausgeht am Film. Also ich, ich, da gibt es vor allem eine schlimme, ich glaube, so romantische action komödien Das ist für mich der Horror, das ist, das fängt an. Da ist ein, man sieht einen Mann und eine Frau und man weiß, die kommen zusammen. Irgendwann erwischt die Frau, wie der Mann eine andere küsst, obwohl er sie gar nicht liebt. Aber am Ende kommen sie wieder zusammen, dann ist wieder dieses Happy End. Das ist für mich so die Horrorvorstellung jedes Films. Sie haben immer dieses gleiche Schema, die sind nach dem aufgebaut und du weißt schon, es geht so aus, du brauchst es brauchst gar nicht anschauen, Das interessiert dann auch. In Mich interessiert es überhaupt nichts. Das ist für mich ein schlechter Film. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, es war so ein deutscher Film. Eh Image mit, mit, mit Matthias Schweighöfer. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber er hatte, genau, er hatte genau dieses Prinzip. Er hatte genau dieses Prinzip und auch so zwischendrin ein paar flache Witze. So zur Auflockerung der Stimmung. Das, das war schon richtig hart. Also das ist auch, war auch überhaupt nicht mein Humor. Und dann ist sowieso... Dann schalte ich irgendwann... Habe ich wahrscheinlich gar nicht zu Ende angeschaut, richtig, also das habe ich, kann ich mir nicht geben dann. Ein guter Film muss mich überraschen. Ein guter Film braucht ähm, intelligente Dialoge, auf jeden Fall. Es braucht, ich finde, ein, ein guter Film ist wie ein gutes Musikstück. Es hat so einen Rhythmus, es muss einen Rhythmus geben, den man natürlich auch brechen kann. Aber er braucht auf jeden Fall diese Musikalität drinnen dass es nicht nur in einem durchgeht, sondern dass es oft sch schneller wird, auch vom Tempo her. Da kannst du wirklich auch Pausen haben, aber es braucht immer was, was Dynamisches in einem Film. Ein Film, der mich, der mich sehr lange beschäftigt hat, war Das Fest. Das war so ein Dogma-Dings. Das, das war einfach so, es war sehr gut gespielt erstens. Und ich hatte das Gefühl, dass dass auch dem, dem Schauspiel sehr viel Raum gegeben wurde. Weil sonst kenne ich das auch von manchen Drehs, dass man eher schaut, dass es ein gutes Bild ist und dass man da auch quasi das in Kauf nimmt, dass das jetzt schauspielerisch nicht so gut war. Und da hatte ich eher so das Gefühl, ja, Dreck auf der Kamera, egal, das war, war gerade so gut gespielt, wir nehmen die Szene trotzdem. Und da hatte ich das Gefühl, dass es eben mit, mit sehr viel äh, Liebe und auch sehr, sehr innovativ, innovative Kam Kameraeinstellungen, auch ganz ungewohnt, vom Boden rauf und so nicht, diese Hochglanzbilder, es war einfach ein bisschen dreckig und dreckig finde ich gut. Ich finde es das super, dass es sowas gibt und ich finde es sollte einfach, ich wenn ich, ich kenne sie selber erst seit Kurzem quasi und das sollte vielleicht öffentlicher gemacht werden, weil ich glaube, dass das sehr vielen Leuten die Glaub ich glaube, jetzt liegt Ihnen vielleicht auf der Seele, dass Sie mal auch was loswerden, was, was Sie da in, in, in den Filmen, vor allem in schlechten Filmen, dass Sie das mal sagen können.